Ich arbeite bei der Deutschen Bundesbank im Anwendungsdesign für den Zahlungsverkehr. Dazu gehört auch die ähm, Supporttätigkeit im Last Level. Ich habe dual studiert bei der Deutschen Bundesbank. Das nennt sich Central Banking. Das kombiniert ähm, Studium und das Berufsleben. Es war eigentlich die optimale Kombi zwischen Job und Studium. Also gerade die IT ist innovativ und ähm, bietet immer neue Möglichkeiten, auch sich weiterzubilden.